Super Metroid, das ist natürlich wundervoll. Wir sollten öfter mal Super Metroid spielen. Ja, weil es ist besonders super. Es ist Metroid in Super. Wer hätte es gedacht bei diesem ja. Namen? Ja, hier muss ich gar nicht lang. <lacht> äh, okay, wir müssen da unten lang. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir in den einen Raum nicht können. Obwohl wir. Obwohl ich dachte, das geht. Weil wir eigentlich rennen sollten, aber naja. Ich, ich werde es nicht verstehen. Ich meine, du kannst es ja überprüfen, vielleicht war ich einfach zu so schlecht, aber ich habe den Rennknopf gedrückt. So, so schlecht bin ich jetzt nicht, äh, äh, ich kann ich schon. Ich glaube schon, laufen. dass du das richtig hingekriegt hast, aber egal, rennen wir mal schnell hin, das geht tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn es sowas okay. nicht gäbe. <lacht> oh ja. Aber hey, wir haben im letzten Part tatsächlich ziemlich viel holen können. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Und wir haben den ersten Boss bes. Wow. Ich hatte gerade wieder so ein Lack wie in unserer ersten, im ersten Part bei unserer Testaufnahme. Ja, ich gerade auch. Das war weird. Das hat mir Angst gemacht. Das war gruselig. Ja. Ich hoffe, das ist, ich hoffe, ich glaube, das war mir Motor, Sollten wir ihn. Mann, er versucht uns wieder zu D Dosen. Ich fühle mich verarscht. Ich weiß, ich weiß, was, ich, ich, ich habe eine Idee. Ähm. versuch mal mit ähm, mit, mit morphball vielleicht klappt's es da damit irgendwie ich weiß es nicht nehmen halt runter ja dann braucht man wohl die kleinen schuhe da gibt es irgend... ich, bin... ich bin mir sicher dass man das machen musste oder oh, ich... das ich ist mal so machen musste ich ich habe keine Ahnung, aber ich habe das irgendwie in Erinnerung. Ich verstehe es noch nicht. Ja, ja gucken. Ich, ich guck mal nach. Oder sollte ich, sollte ich sollte ich, nachgucken? Ja, ich bin jetzt eh schon weg. Also, das hätten wir vielleicht vorher nachschauen Ja, gut. Sollen. <lacht> ja. Egal. Äh. Die Frage ist, wohin gehst du jetzt? Äh, ich denke, ich werde da weitermachen, wo du eben warst, im letzten Part. Ach ja. Dann geht's nach oben. Und dann müsste das Lava-Gebiet kommen. Oh. Was? Höh? LOL. Ha, äh, der erste Tod, den hat Rocky geholt. Merkt ich, euch das. Ich hab mich auf die Leben geschaut. <lacht> Hä, aber ich habe die doch wieder aufgeladen, warum war auf so. Ich bin einfach durchgerannt, habe nicht auf die Gegner geachtet. Und, und anscheinend haben diese diese Dinger, die von.. diese Metalldinger, die darunter geschossen sind, besonders viel Schaden gemacht, weil. Davor hatte ich eigentlich schon relativ viel Leben. Lol. Hm. <lacht> das ist kaum Da Habe ich auch nicht mit äh, gerechnet ehrlich gesagt. Ja gut, äh, egal. Wenn das sonst nicht aus dem Konzept bringt. Ja. Äh. Ne ja, lass das mal Junge. Ähm. So, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es hier kein Item noch gab. Anscheinend schon. Äh, weiter geht's hier. Oh lol. geht's ja auch. Oh ja lang? und die Stelle, da kann man, wenn man richtig gute Bowlers das macht sogar schon hin. Kann ich die? Nein. Was gibt's denn da? Ich glaube, da ist sogar ein Boss oder, oder ein Super Missile Tank, was? Ich weiß. Oh lol. Alter, da kommst du nicht hin, aber eine gelbe Tür. Okay. Nee, warte warte ich weiß was ich glaube hier oben ist ein item das war es glaube ich wo man Sieht doch so versteckt aus Lol. ja der skiller als ob da ein missile container naja doch Skill. kann man hier nicht auch hoch wenn man ähm... ja ich weiß nicht ob das nur ein zero mission war wenn man morphbahn irgendwie an wänden fahren kann äh... Anwenden? Ich weiß. Also. Ging das? Red's, Irgendwo red's ging du grad, oder war das denn ein du in einer anderen gerade ball <lacht> Den mhm. gibt's nicht in Zero Mission. Den gibt's es äh, in Metroid 2 und ähm, in den Prime Games. Achso, ja. Okay, Metroid 2. Weil ich habe ähm, das Fan-Remake von Metroid 2 gespielt und das sah, das sah ja ähnlich eh aus wie ja, Zero Mission. Ja, das hatte ja auch. Von den Grafiken her. Ja, das ist, das ist sehr ähnlich. Na komm, ich möchte mehr leben. Das klappt super. Oh. Die Stelle, dieses Tor geht jetzt gleich äh, zu. Und dann kommt man hier nicht mehr weg. Ähm. Was? <lacht> es wollte zugehen. <lacht> Wie, man kommt hier nicht mehr weg? Es geht gleich zu und dann... Stellt man fest, man kommt nicht weg Achso. und das heißt, man muss irgendwie weiterkommen. Vielleicht war das ja jetzt mit dem... Stimmt, ich glaube, das war jetzt, wo man drüber rennen muss. Kann das sein? Ja. Ja, okay. Ich wusste nämlich, wenn man diese Stelle machen muss, man kommt nicht... Man kommt so anders lang. Aber anscheinend kamen wir ja zum Boss weiter lang. Also konnte es das nicht sein. Aber ich wusste, dass man an irgendeiner Stelle hier an so einer Stelle rennen muss. Okay. Ja. Dann war es hier weil jetzt kommen hier nicht weiter okay? ja das war die Stelle ja, ja gut Rätsel gelöst und wir haben da <lacht> voll viel verwirrt ja. Alter wie schnell Samus ist die macht bei den Olympischen Spielen Usain Bolt äh, alle Ehre man könnte fast sagen dass ähm, sie ist Usain Bolt ziemlich mhm. ziemlich schnell ist und Sonic überholt oh, oh Daniel. Bitte treib's nicht untersteh dich hier gab's die Schuhe ich bin mir jetzt zu 100% sicher aber wenn nicht dann hab wenn ich wenn halt, du das äh, jedes Mal sagst, wird es irgendwann stimmen ist doch kein Randomizer hier gibt es Metroid Randomizer? das kann mhm. ich mir bei dem Spiel ja, sogar es gibt Metroid ziemlich vorstellen es gibt Metroid, Super Metroid Randomizer das sollte bei dem Spiel halt echt kein Problem sein, eigentlich. Vor allem sind die, ähm, ist das Problem, dass man einfach relativ viel mit den Walljumps können muss. Okay, ja, da ist was dran. Ich habe halt äh, noch in In-Randomizer gespielt, leider. Ich, ich glaube, irgendwann. Ich mach das selber. nicht hier, ich warte bis ich den, den Highjump habe. Das macht mich gerade zu so sehr aggressiv, außer muss ich da eh noch nicht lang. Sagst du, der Highjump, der, der ist bald. Ich rieche ihn. Mm. Da ist er nämlich links irgendwo. Ne, nee, links war äh, Speicherstation <lacht> oder so. Ja, das ist der Street Booster. Ich sehe es. Das ist eine tolle Speicherstation, die du da gefunden hast. Das war eine Lebensstation. Ich weiß. Okay, hier schön rüberspringen, weil sonst ist man am Arsch. Ja, hier gab's ähm die. Oh, oder ich, warte, ich glaub, hier noch in, weiter. Ich, ich glaube hier in der Nähe gibt's ein ganz, ganz ga, ganz ganz gemein verstecktes Item. Ja, ja da oben, da oben ist äh, nee, das.. So brüchige... nee, das meinte ich gar nicht. Ja, ich, aber da gibt's einen Beam. Ach ja, stimmt. Ich glaube dafür brauchst du erstmal die äh, ja genau, die, die, die Schuhe, von denen ich geredet habe. Oder auch nicht. <lacht> ja, er macht's einfach mit Skill. Genau, okay, du brauchst sogar. Ich muss da sogar lang. Bist du da? Aber da, da siehst du ja ganz rechts, ist ja. Ich möchte aber gucken, was unten ist. Man kann hier Aha, runter. Aber da rechts ist doch nur. Ja, dann fällt man da wieder. In zurück. den Gegnerbeiner rein. Pff, was ist das für eine Scheiße? Ja. So, da sieht man's. Aber wie auch immer. Ähm. Hm. Aber da gibt's einen Beam für. Ach, warte, da ist der Beam. Okay. Ja, das habe ich schon gesagt. Den wollte ich hier holen und dann bin ich aber gestorben. Und ich hatte nicht gespeichert. Oh Gott, das ist so unangenehm. Aber die Musik hier ist fantastisch. So, pass auf. Da geht er jetzt wieder hoch. ist hast das gerade vorhin gemacht. Hast du auch den Wollshop gemacht? Ich hab da auch den Walljump benutzt. Äh, gib mir mal eure... Ich wollte Leben haben und keine Missiles. Ich habe volle Missiles, was soll das? Man kriegt mehr Missiles als das Leben, habe ich das Gefühl. Ja. So. Alles klar. Zweimal hintereinander. Zweimal hintereinander. Macht das mal nach mit äh, Nintendo. Switch. Online. Oh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh, hey. Das ist das Ah, das ah ja, der ja, genau. die aufteilt in drei Beams oder was? Mhm. So ist der. Ja, ab sofort ist der, ab sofort ist der Beam auch etwas, was man als Waffe bezeichnen kann. Würde ich mal behaupten. Hm? Wieso sollte es das nicht sein? Naja, ohne, ohne Spätzer ist der Beam halt Kacke. Genauso, wie, genauso so. wie ich den Beam äh, ohne Schadensbeam auch nicht als Beam bezeichnen würde, als Waffe bezeichnen würde. Achso, ja, das würde ich halt auch nicht. Das ist halt so eine Fähigkeit, ne? Das, das sind halt so cool. grundlegende Sachen, die man einfach braucht. Warte mal, ähm... Ist das Item optional? Es kommt mir einfach nicht es vor, als ist, es müsste man es den... Es ist nur. optional, ja. Oh, lol. Aber es ist ein wichtiges Item. Hier kommt man, glaube ich, irgendwann mal runter aus einem anderen Gebiet. Uh, ja ich wusste es ich wusste es irgendwie noch dass hm. man da lang kann oh ja oh, was man kann hier? hier man kann hier mit einem richtig guten wall jump hier schon hin ähm, ich, ich weiß nicht wann werden wir hinkommen aber schon ich glaube ziemlich bald es ist halt ziemlich versteckt <lacht> <lacht> ja es ist auf der karte eingezeichnet das ist nicht so versteckt tatsächlich ja gut, oh, ja da ist was dran. Okay. Oh, das das habe ich jetzt nicht beachtet. Mm. Ich habe es aber auch nicht gesehen und habe hab aus, Institu aus, aus äh, Institution äh, dahin ge gegangen und eine Bombe gesetzt. Ich habe erst danach gesehen, dass es auf der Karte ist. Wir oh. brauchen dringend mal Super Missiles. Ja, es geht. So, hier müssen wir auch noch mal rennen. Lol. Nee, hier nee. brauchen wir einen Speedbooster. Wie kommt man zurück, ist die Frage? Ich glaube, ganz ja, links. es gibt hier glaube ich irgendwo ja. oder hier. Okay, Man braucht tatsächlich einen Speed Speedbooster hier. Haben wir noch nicht, aber so wie ich da kenne, ist er jetzt bestimmt beim nächsten im nächsten Raum. Oh, äh, Hier können <lacht> wir nicht rein. <lacht> hier, brauchen wir den, hier brauchen wir noch äh, den Various Suit erstmal, sonst wird das nichts. Oh, normale missile Tür. Mm. So, ich bin mir ziemlich sicher. N. Ja, hier waren die die die die äh, Jump Boots. Ich weiß nicht, wie die <lacht> heißen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, High Jump Boots. High Jump Boots. Die waren hier. Und sie ist mal. ist mal Also, Ja, hier sind die ja. Doch, die sind hier. Oh, ich habe nur Missile verschwendet. Ne. Äh, ja, hier ist glaube ich ein kleiner Boss jetzt, oder? Nee. Ja, hier hier müssen sie sein. Da oh, sind sie. Ja. Die High Jump. -Boots. Ja, Daniel, das sind deine High, High Jump Boots. <lacht> Quasi beim ersten Versuch geraten. Ja, ich habe aber spätestens, ich habe hier an, die, an dieser Stelle habe ich gesehen, dass hier der High Jump äh, Boost gebraucht wird. High Jump Boost, High Jump Boots. <lacht> es, ist ein, es ist schon ein tolles Item, weil es einfach das Platforming viel viel angenehmer macht. Und zwar wirklich viel, viel angenehmer. Was? Was? Das Gegner... Du musst... <lacht> Komm, das möchte ich jetzt schon mitnehmen. Nee, du kannst... Ist durch die Tür. Ich kann, ich kann da nicht aufstehen, so. Jetzt. Oh Mann, ey. <lacht> ja, wir können glaube ich auch sogar... Nee, wir können... Kann ich da runter? Warte, können wir da... Können wir durch... Wir können nicht durch Objekte schießen, oder? Doch. Im Spiel braucht man äh, erstmal äh, einen anderen Beam, um ähm, sowas zu machen. Oh, Speicherstation. Wir wollen natürlich Speichern, weil Speichern ist toll, habe ich gehört. Mhm. Okay, ich dachte schon, hier könnte ich auch nicht wieder lang. Wegen der Hitze. Kann man zwischen, zwischen den Beams wechseln? Ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast, aber... Äh, man kann tatsächlich zwischen den Beams wechseln, wenn ihr mal das Menü ausschaltet. Oh, und wir brauchen den Sweet Booster. Aber den haben wir noch nicht, das heißt, wir sind kurz davor den zu bekommen. Alles klar. Das könnte interessant werden. Ich glaube, das Spiel ist auch ziemlich kurz. Äh, ich glaube, wir werden 18 Parts oder so brauchen dafür. Ja, in etwa sowas. Was? Lol. Wo muss ich denn dann. Ich glaube jetzt hast du das Problem, was ich nicht mal hatte. Ich glaube wir müssen, glaub, wir müssen in ein anderes geht. Gebiet einfach. Wir waren jetzt in die. wir waren jetzt hier überall. Ne, wir müssen das Problem ist, dass ich halt nicht weiß, wie man zurückkommt. Einfach zurückgehen. Ja, aber ich ich ich. ich oh warte, ich weiß was, ich weiß was. Ich weiß was wir machen müssen. Ganz hoch, wo du wo du versuchst hast, zu ne? Ja. Wir können jetzt hier rechts lang unter hochspringen. Ah genau. Ich wusste, dass, es, ich wusste, ja, dass es in Kürze kommt. Ich wusste nur nicht mehr wann. Oh, ich glaube hier war sogar. war hier der Create Mini-Boss, ich glaube schon. Ja, der war hier. Ah, so kommt man ganz so weiter <lacht> Ja Ich sagte doch, ich hatte keine Ahnung von dem Gang <lacht> Hä? Ah, Gegner besiegen, ja. wahrscheinlich du da ja, Komm schon Es wird schon irgendwie aufgehen Oder vielleicht auch später, wer weiß Nee Ja, wahrscheinlich erst später Vielleicht werden wir den Great Fake besiegen ja, Vermutlich. Da Ist vermutlich irgendein Item einfach nur drin Ah, dieser Beam ist wunderbar. Warum auch oh, immer es ein Fake-Crate gibt. Äh, ist, einfach nur, ist einfach nur eine kleine Anlehnung an das erste Metroid, weil es sieht halt genauso aus wie im ersten Metroid. Ach stimmt, da war ja auch voll mhm. klein, ne? In Zero Mission hat man das dann gesehen. Zero Mission macht. ist ja gewaltig. Äh, ich glaube hier muss ich nicht lang. Nee. Hier kommt man nur zu einer Speicherstation. Zum Boss kommt man hier mhm. nicht. Oh, hab ich das vielleicht noch im Part? Wir haben noch knapp 3-4 Minuten. Ich meine, der war nicht schwer, der Boss nehme ich an, der, der Creator. Danach kam ja noch was. Ja, kam ja noch was, ja gut. Es war nur die Ruhe vor dem Sturm. Ah, oh, die Musik ist wunderbar. Ja, oder? Hm. So. Oh, ja, Space Pirates. Ja, und da ist er. Er ja, mich ein bisschen am Bowser. Das ist fucking Bowser, okay. <lacht> Meinst du... Perfekt, Er. Also Bowser der ist schon gleich. relativ groß, größer als in, in Metroid 1. Das ja, stimmt. Und ziemlich schnell tote. <lacht> ja, das waren glaube ich 5-6 Treffer oder so. Mal gucken, ob ich noch zum Bowser komme. <lacht> Ich glaube nicht, aber es wäre cool, wenn ich das noch schaffen würde. Weil sonst muss Daniel wieder den Boss machen. Oh, wir werden sogar aufgehalten. Das stimmt. Ach, ja, super kriegt man natürlich hier nicht. Mhm. super Missiles können wir halt gebrauchen für den Boss, weil dann sind die relativ schnell tot. Man sollte die super eigentlich immer kurz vorm Ende verwenden. Ach, hier sind eh zum Aufheilen. Die Gegner. Ich glaube, der wird zerfressen von irgendwelchen Gegnern. Was ist das? Ist das ein Muss man zerstören. Gibt's auch, glaube ich, in ähm, Zero Mission. Relativ oft. So, jetzt sind wir beim Boss. Oh ja, Crate. Es gibt irgendeinen Trick, dass man den Instant besiegt, den Speedrunner benutzt, aber ich weiß nicht, was... ...dieser ist. Waren das nicht sogar mit Super halt? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sollte man die Super... Äh, ja. Auf jeden Fall sollte man die Super Missiles aufbewahren für den Schluss, weil wir, gegen Ende werden die immer stärker, die Gegner, natürlich. Oh nein, hm. nein, nein, ich habe gerade zwei Super Missiles verschossen. So viel dazu. Es hat dieses blöde Waffenarsenal-System. Ja. Oh, okay. komm schon. Immerhin kann ich mich dann äh, mental drauf vorbereiten, wenn du es nicht schaffen solltest. Ja. <lacht> Kommst du näher, du Pisser. Ich konnte einfach nur eine Missile reinfeuern. Was soll das? Okay, ich glaube, ich habe aber gute Chancen ihn zu besiegen. Ich glaube weiter kennt Daniel das Spiel auch nicht, weil hier haben wir aufgehört mit dem Race. Ja. Komm. Gott, dann... Alter, wie langsam wir vorankamen, oder? Ja. <lacht> weil wir waren glaube ich schon in Part 4 oder sowas. Und jetzt sind wir Ende Part 3. Wobei ich war glaube ich auch Ende Part 3 hier. Stimmt, du bist gestorben. Ja. <lacht> ja. Mhm. Das wollte ich jetzt nicht erwähnen. <lacht> Danke. Nein. Oh Mann. Oh, damn. Ah, jetzt kann ich nicht mehr aus Versehen die Super-Misters auswählen, wenn ich keine mehr habe. Ja. Ich stelle mich gerade an. Warte. Kleiner ich ich brauche jetzt erstmal mal Leben. Ein Leben. Oh man. Ja, wir sind eigentlich schon über äh, mit dem Pfad, <lacht> aber ich denke den Boss den werden wir natürlich jetzt noch machen. Ja, passt schon, das ist doch. Das ganze Doch. Der ist eh gleich down. Ja. Ja, er ist tot. Alter, wie er schreit. Nice. Oh, das ist ja nämlich äh, an einem Sound von Majoras Mask geraten. An was? Das mich an den Sound von Majora's Mask. Okay. Es gibt einen NPC, der ähnlich eh schreit. Oh, wir bekommen den Warrior-Suit. Ja, das bedeutet, wir kommen weiter. Und ich, ich habe Angst. Okay, machen weiter. Wuh. Jetzt sieht Samus cool aus. Ja. Ähm. Der eine wird dann beim nächsten Mal vermutlich in, in die heißen Gebiete hier gehen, in Brinster. Und äh, die ganzen Gegner hm. fertig machen. Hoffentlich. Und... Oder andersrum. Ja, hoffentlich aber nicht. <lacht> ähm. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.